Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Rookie Goes Random. Hier ja, sind wir wieder, wie jede Woche. Haben wir noch unser altes Auto drin von letzter Woche und würfeln uns gleich das neue Auto aus. Die Würfel sind gefallen und wir haben einen Endo, hatten wir diese Serie noch gar nicht. Season. Und ich hau hier gleich meine Kamera weg, dass wir auch was sehen. So, ein Endo in Carmesinrot. Mainliner in Orange. Hübsche Farben. Hat äh, Wet aber 2 in Kobalt. Synthwave in Pink. Passt alles perfekt zusammen. Kleiner Hund. Libero sogar. Video Games Worms World. Was weiß ich. <lacht> Staubwolke in Lila. Surf 2, in gar keiner Farbe, in Standardfarbe, O OEMD und das war's. So, wir wechseln hier gleich in unsere Render Modes, Körbe ich mal mal wieder aus, warum auch immer, und ab geht die Luzzi. Sehr gut, mal schauen wie es heute mit den Anspielen läuft. Ah, hier haben sie jetzt gar keine Bandenwerbung. So, machen wir mal. Der müsste eigentlich gehen. Gut, macht er nicht. Auf kann er machen. Und machen wir gleich mal direkt das erste Tor. So läuft die Geschichte her. So, wie ihr sicher mitgekriegt habt tut sich zurzeit sehr viel hier in Rocket League, jede Menge Ankündigungen, bald fallen die ganzen Crates weg, bald, ähm, ja gut, der muss gehen, schauen wir mal, ähm, genau, die Crates kommen weg, dafür gibt es einen Blaupausen, wo man direkt wählen kann, was man gerne hätte, schade, schade. und Halloween-Event steht direkt vor der Tür. Also das Halloween-Event wird wieder wie jedes andere Event ablaufen. Schade, schade. Ähm, es wird wieder Candy Corn geben. Und und sorry, wenn ich hier ab und zu Aussetze habe. Ab und zu mal ein bisschen konzentrieren hier. Genau. Ähm, Candycorn und dann kann man sich wieder was in dem Shop kaufen. Was man will, gibt es wieder einige Angebote. Gut, gut. Und eben dann die Änderung mit den Blueprints und auch mit diesem Update, was jetzt die Tage kommt, werden auch andere kleine Änderungen kommen. Einerseits wird es... Gut, gut, hätte ich auch gehabt. Aber sicher ist sicher. War gerade übelst strange hier rum. Voll vergeigt. Wow, wow. So, so. Gut, hat mein Mate hoffentlich nicht. Dann nicht. Schade, schade. Uh, knapp, knapp. Genau, also freue mich voll auf die Events. Komm, schade. Aber oh, alles hier noch drin. Gegner sind nicht so gut. Oh, was macht denn der Maid? Oh, easy going. Ähm, genau, also hier ja, mit Shop und allem Möglichen. Sorry, das wegen der ganzen Unterbrechungen, aber die Konzentration, die macht schwierig. Noch nebenher ein Gespräch zu führen. Oh, nice. Aufgegeben. Krass. <lacht> Fängt ja gut an. Wir suchen hier gleich das nächste Game. Mal gucken, vielleicht komme ich da dazu, meinen Satz zu beenden. <lacht> Warten wir ab. Wie so, es wird. So, was hat uns nochmal Kirby beschert? TTV, yeah. Pro Gamer <lacht> möchte gern. Schauen wir mal, okay. Mein Mate macht nix. Sehr gut. Gut. Schönes Ding. da. Macht er was? Oh, ehrlich, ey. Wieso macht denn der nix? So. Beden der da dann rum. <lacht> nice. Okay. So genau, also das Hunter Talos Event ist am Start und Okay, ah, schau Mate, mach was. Oh, Mate, komm, tu doch was. Ah. wenigstens überhaupt mal hochgehen naja Ach, sehr gut bei denen geht halt der richtige hoch der halt als erstes am ball ist Ja. Oh mein Gott, ihr echt alles. Mein Mate hat gar nichts. Wieso oh, machst du das? Ein Netzroller versucht da. Ja. Ah, der kriegt eine nicht mehr. Sehr schön. Na, da sind wir noch dran? Also hier das, die, das Logo von dem Hunted Hollows erinnert mich sehr an Stranger Things. Weiß nicht, vielleicht bauen sie da irgendwas dazu ein oder nicht, wir werden sehen. Ich hoffe, du hast ihn. Ja. Naja, und der immer wieder dran hier an der Kerle. Läuft die Geschichte schon wieder. Ja, wir werden sehen, ob sie was einbauen oder nicht. Oh Junge, was machst du denn du? Wie stehst du im Tor? Da bin ich halt viel zu früh rausgerückt, hab viel zu spät gesehen, dass der da kommt. Kann man nichts machen. Oh, fuck it. Okay. Oh, Der kriegt echt kein Ding gehalten. Unglaublich, was der treibt. Echt schlimm, ja, geh du hoch, du bist viel näher dran. Oh wow. Oh, shun. Oh, shoddy mate. Komm, mach das Ding. Ein damit. Oh, wow. Bester Schuss. Oh, Mann. Dieser Typ. Unglaublich. Keinen einzigen Ball gehalten, kein einziges Tor gemacht. Ah, gibt's echt nicht. Naja, ein Sieg am Eingefahren heute, halt. das hier wird wahrscheinlich nichts mehr. Schade, schade. Oh, er hat eingehalten. wow, mit Premiere. schade, knapp was. Genau, wir lassen uns überraschen, was an den Events kommt, wie das dann mit diesen Blaupausen wird. Ich bin gespannt. Also, schade, das zweite Spiel hätten wir auch gewinnen können, aber unser Mate wollte unbedingt nicht wollte dringend verlieren. Von daher sehen wir uns nächste Woche, nächsten Mittwoch wieder, wie jede Woche